Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten halt da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist wieder Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Wie schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Vorsicht Hochspannung. Ja, ihr habt ja schon die letzten Videos gesehen und äh, heute habe ich mir gedacht, zeige ich euch, was wir uns noch. So, besorgt haben, damit es bei den Auspackvideos keine endlosen Entpackprobleme -Ähm mehr gibt. So, ihr seht natürlich wieder nur einen Schatten von mir und meine Hände ab und zu mal. Irgendwann werdet ihr mich natürlich auch richtig sehen, aber bei den Auspackvideos, die ich gerade mache, ist es so, denke ich, am besten. Zumindest momentan noch. Erst einmal habe ich mir hier ein Teppichmesser bestellt, damit ich endlich diese Dinger hier aufschneiden kann. Denn diese Kleber sind teilweise wirklich sehr, sehr, sehr nervig. Aber ich muss natürlich hier bei diesem noch einmal ordentlich kratzen. So. Aber das geht eigentlich recht gut bei dem. Da habe ich schon welche gehabt, die gehen gar nicht. Na, oder auch nicht. Doch, doch, doch, hier habe ich es. So. Versuchen wir mal ein bisschen ziehen hier. Das auch aufgeht gleich. Ja, voll. Fast geschafft noch mal hier oben ein bisschen kratzen. Mit etwas Glück war es das letzte Mal, dass ihr das seht, dieses Kratzen von dem. Nein, das hat nicht funktioniert. Egal. Ein bisschen drin hier? So, offen. Wer es nicht aufkriegt, könnt ihr auch mit dem Daumen reindrücken. Dann verbiegt sich zwar ein bisschen der Karton, aber das ist nicht so schlimm. So, dann öffnet man das. Oh, das ist schön. Ja, das ist von der Firma pro Wir bekommen keine Geld dafür, dass wir das sagen und zeigen. Ja, hier ist auch eine schöne Anleitung dabei mit Bildern. Aha, nur einseitig. Ah, und hier sind auch zehn Ersatzklingen dabei. Das finde ich persönlich sehr schön. Da ist nichts mehr drin. Hier ist das Messer. Und mit Drücken hier oben drauf kann man es tatsächlich vorschieben. Soweit man es braucht. Für normale Sachen reicht so. Interessant. Wie das aufgeht, werde ich dann noch herausfinden. Ah, man drückt hier und da kann man die Klinge rausziehen. Ich verstehe. Ja, wie es hier in der Anleitung steht. So, dies hier brauchen wir jetzt aber gerade nicht, daher packe ich die Teile wieder ein und mache das hier wieder zu. hier hinten. So. Dann habe ich mir bestellt, weil ich ja ständig Müll habe, den ich entsorgen muss, einen schönen Mülleimer für den Tisch. Der ist aus Bambus und muss natürlich aufgeschnitten werden. Gleich ein Wein des Messers. So, einmal hier, einmal hier geschnitten. Und dann noch einmal hier unten drinnen geschnitten. So, jetzt sollte man das theoretisch öffnen können. Und ob es wirklich geht, sehen wir, wenn das aufgeht. Super, also das Messer ist gut, es schneidet, es tut, was es soll. So, dann nehmen wir den mal raus. Ja. Humpel mit einem Metalldeckel, Schwenkdeckel hier, unten aus Bambus. Sehr gut. Der wird wahrscheinlich auch tun, was er soll. Nämlich seinen, oder unseren Müll sammeln. Den steche ich mal hier rüber. Das brauche ich nicht mehr. Das kann weg. So, als nächstes haben wir ja gemerkt gehabt bei unser unserer Auspackvideos, wir müssen öfters mal Dinge zerschneiden. Dafür haben wir dieses Messer besorgt. So, ich schnippel das hier oben mal auf. Das unten dann. Dass man das Messer ist ah, Ein bisschen muss noch. Jetzt kann man es hier rausholen. So, einmal das Messer. Ihr seht. Und hier ist auch noch eine Kappe. So, das ist von der Firma Zylis. 10,5 cm lang. Und was mir wichtig war, ist, dass hier kein weg, dass man es, hoppala, ah, schön verstauen kann wieder. So tun wir uns auch nicht weh, wenn wir es mal ohne es zu sehen greifen müssen. Ja, ja dann haben wir uns bestellt, zum Aufschneiden von Dingen, eine Schere. Da wir letztes Mal auch das Problem hatten, dass wir, ähm, dabei hatten und dann rum mussten das war nicht so gut ja die ist 18 cm lang die schere und äh, ach da ist sie eingepackt ich sehe es schon ja, so da kriegt man sie raus So. Ja, ihr seht schon das auspackt genie so, die Schere macht gute Geräusche, passt. So, das kann es ebenfalls mit. Ja, und dann habe ich mir hier noch so ein schönes Kabel besorgt. Das muss man hier ebenfalls aufschneiden. Bei aufschneiden mit dem Teppichmesser muss natürlich aufpassen, dass ihr euch nicht schneidet. Daher mal vorsichtig aufschneiden. Ist sehr scharf. So. Für USB und einem Klinke äh, Stecker. Das werden wir bestimmt demnächst gebrauchen können. So. Ist übrigens auch für ähm, Kopfhörer und Mikrofon geeignet. Vierpolig. Ja, das lege ich da auch mal hin. Das brauchen wir natürlich nicht jetzt. Und auch dabei gibt es eine Anleitung: ein User Guide, wie hier so schön draufsteht. Der ist. Äh, so. Auch auf Deutsch zu finden ja. Ja, interessant werde ich da auch mal hinlegen. Upsa. So und dann haben wir noch für die Isa, weil uns jemand geschrieben hat, dass man die Isa so schlecht hört, weil sie sich immer vom Mikrofon wegdreht. Haben wir Abhilfe geschaffen und haben wir uns von der Firma Movo ein. Mikrofon besorgt zum Anstecken für Sie. Das ist ein LV1-USB-Mikrofon, das übrigens auch nur mit Klinke geht. Und es ist Kondensator und Batterie betrieben und es ist nicht mehr mal zugemacht oben. Also man kann es einfach öffnen, so, rausnehmen. So, das kommt erstmal nach oben. Hier ist die Anleitung. Schauen wir mal, ob es die hier auch auf Deutsch gibt. scheinbar nicht schauen wir noch einmal nein, die ist nicht auf Deutsch was aber kein Problem ist ein wenig Englisch können wir und auf Englisch ist es auf jeden Fall Ja, dann wird sie in so einer schönen Hülle geliefert ach na wundervoll ein Aufkleber ist dabei so, einem schönen Säckchen wird sie geliefert. Das kann man hier auspacken. So. Aha, gut, super. Natürlich sind auch die Kugeln drin zum Aufsaugen von Feuchtigkeit. Hier gibt es auch eine USB-Soundkarte mit Steckverbindern oben dran. Die mache ich mal auf. War schon dabei, das wusste ich nicht, das hatte ich wohl übersehen. Einmal Mikrofon, einmal Kopfhörer. Gut, legen wir erstmal hin. Da haben wir noch diesen Beutel mit Zubehör drin. So. Für einen größeren Klinkestecker. Ein Adapter. Hier der Windschutz. Eine Batterie ist dabei und hier ist noch der Anklipper. So, hoppala, der fiel mir natürlich gleich aus der Hand. Ach, warum schmeiße ich eigentlich das zurück hin, wenn ich es doch gleich in den Mülleimer werfen kann, den wir da oben stehen haben. So, passt sogar rein, hervorragend. Der Mülleimer ist übrigens auch gut geeignet zum Schminken für Ähnliches, also für Schminkabfälle. So. Batterie und Clip. Mikrofon. Das ist hier mit einem. Oh, das ist gut. Das ist natürlich sehr gut. Hier oben ist das Mikrofon. Den Clip kann man hier einfach rein. Ja, klippen. So, Clip dran. Aufmachen, zumachen, hält an der Kleidung. So, dann kann man es hier aufdrehen. Dafür ist hier auch diese Riffelung für die Finger gedacht, man dreht ganz schön lange, dann muss man auch ziemlich ziehen, so, hier vorne kommt die Batterie hinein, so rum, so, klack, drin, dann dreht man es einfach wieder zu. Hier kann man es für Smartphone ausschalten, und hier oben für Kameras einschalten. Interessant. Smartphones und PC ist übrigens das gleiche. Oder Tablet. Ja, den Schutz sitzt nur einfach hier oben. Ähm, so, jetzt hier oben drauf. Das ist ein wenig komplizierter. So, Gleich haben wir ihn drauf, so Hier ist er drauf passt, war Luft und es sieht aus wie ein richtiges Mikrofon. Das Kabel ist recht lang, das war mir wichtig, damit die gute Isa auch keine Probleme hat, wenn sie sich wegdreht. Ja, das war es erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, könnt ihr es uns gerne schreiben. Auch Verbesserungsvorschläge. Würden uns sehr freuen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ach ja, genau. Wir schicken uns äh, euch natürlich unsere Grüße. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart und euch das Video angeschaut habt. Ihr könnt uns fünf Sterne bei Apple, Spotify und Co. geben. Auch gerne einen Daumen hoch bei YouTube, Facebook und Instagram. Und... Über eine schöne, konstruktive Rezension würden wir uns auch freuen. Ihr könnt es natürlich auch andere Meinungen und Ähnliches schreiben. Und ja, bei Twitter sind wir auch zu finden. In diesem Sinne, was gut. Möge die Kartoffel wachsen. Und tschüss, euer Team vom Zack-Kartoffelschnack.